Hallo Atom. Oh, das ist, wow. Äh. Äh. Krass. Was ist das? So, sollte das so sein? Ist da King Kong drin? Ich glaube, Das ist King Kong, das ist das Kraftwerk und die Überprüfungsanlage. What? What? Ich muss da What? Ja, jetzt geh mal auf die Seite, Wolken. Jetzt ist mir das. <lacht> Hä? Ja. Also, es muss schon so sein. Ich war noch nie da, das ist bestimmt so. Das Die bauen da noch Jurassic Park mit ein, das ist ja cool, ey. Wenn ein Flugsaurier kommt, dann hast du Pech gehabt. Was auch immer das ist. Aber es wirklich. Ist nur da. <lacht> Hast du das auch? Ne, also bei mir nicht. Ja, guck, dann ist irgendwie wieder mal ein Zusatz-Addon, was ich habe, was sich nicht verträgt, oder. Tschüss. Servus, wie grüßt dich? grüßt, ihr, grüßt ihr? wie geht's? Wie geht's? Wie steht's? Wie steht's? Schön bist du da. Hey, es ist gleich ein bisschen strange.